Dann geht das ab, kannst Le du mit dem Schwert machen. Echa. Du kannst es aber auch mit dem Glas machen. <lacht> Pack <ich so>. <lacht> das ist aber oh nein Aber sonst geht das wirklich mit dem Glas. Ne? Moin ihr Lieben und schön, dass ihr im Stall seid. Wir sind hier beim guten Jochen. Ich habe ihn direkt hier am Start Moin Jochen. Moin. Das ist der Bäcker vom Bundespräsidenten. Ja, unter anderem. Unter anderem für die VIPs, sagen wir mal so. ne? Nein, nein, nein. VIP äh? ist jeder. Mir ist nur wichtig, dass sie es deuten können, weil es ist nur Brunnen, da kann jeder dabei sein. Äh. So wie mit deinen scheiß Burgern. Oder das ist eine hohe Kunst aber ja. Also diese Burger. Ja, meine ich äh? ja. Äpfel und Bieren ist beides Obst, bei mir ist es Äpfel und Zitronen. Okay, ja, aber eins halten wir fest. Du hast es maximal drauf und du wirst mit uns heute Focaccia. Ja, super geil. Ja. Und auch zum Nachbacken, sein. Ja, es mal geht. Und denkt dran, wenn ihr jetzt was im Video nicht eine Million Prozent hinkriegt, in die Box unten schreiben wir die Zubereitung und die Zutaten. Da könnt ihr alles einfach nachmachen. Und wir gehen jetzt noch nach oben, gucken, wie wir das machen. Und denkt an die Kommentare. Gutschein geht raus. Irgendwas reinschreiben wie ihr das Format, findet gerne euer Feedback und ja, da geht ja. nach oben Jochen, oder? Ne? Bruder, holt ein Brot, ja. eine neue Filiale <lacht> bei mir. Ja, ja. ja, der hat eine neue Filiale, der Jochen. Ja. Glaubt mir ganz ehrlich, wir haben Kontakt geknüpft, weil er sich gefreut hat. Weil ich im anderen Video sein Brot probiert habe, habe ich gesagt, das ist. Das beste Brot meines Lebens und das sage ich mit gutem Gewissen, das ist ja zweimal Millionär, warst du, ne? Und hat ja. alles versoffen und ver Einmal in jedem <lacht> Fall. Einmal, ne? Von 1989. Ehrlich? Und die hast du klar gemacht? die habe ich klar <lacht> gemacht! Betty, ich hab dich direkt gesehen bei Instagram. Grüß dich. Grüß dich auch. Hallo. Mit, hallo Hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Er hat schon gesagt, du wirst heute für uns nackt das Fokata backen. Nee, das machst du alles beim Mann. <lacht> Guck mal, Jochen ist auch ein Athlet. Guck mal hier. Ja, genau. Wenn ich jetzt den Titel nennen würde im Video. Ja. Ich backe mit dem besten Bäcker Deutschlands. Wäre das richtig? Manche sagen der Welt und die Welt kenne ich nicht. Der Erde rein. <lacht> du weißt auch gar nicht, mit wem du heute backst. Mit dem Meister aller Klassen. Ja, ich weiß. Äh, ich würde dich abziehen im Backen. So, jetzt wollen wir mal anfangen. Wir nehmen jetzt hier die Standardmehl. Eigentlich nehme ich immer 55. Wir haben jetzt hier ja. so ganz normal 405er Mehl. Das heißt, wenn du 100 Kilo verbrennst, bleiben 405 Gramm Asche über. Mmh, das okay. gibt also die Mineralien her. Scheiß ja. auf die Mineralien. Okay. Dieses ist der Vorteil, den habe ich gestern vorbereitet. Da kann man entweder alten Teig nehmen, macht das rein als Hefestarter, oder man macht Hefe rein. Ich hatte jetzt keinen alten Teig hier, ja. also habe ich ein Stück Hefe, rein gemacht. Hefe reingemacht. Das ist jetzt 24 Stunden alt. Ja. Und dieses hier, was man hier sieht, diese komischen Stippen, das zeige ich euch jetzt. Okay. Also denkt dran, Leute, wenn ihr jetzt nicht ganz mitkommt, in der Beschreibung erklärt sich das alles. Weil ich bin so, ich würde jetzt nur Bahnhof verstehen. Denkt dran, wir müssen einen Vorteig machen. Muss. Und das zeigen wir euch jetzt. Und den lasst ihr dann ja. 24 Stunden, lasst ihr den erstmal ziehen. Okay, mach rauf hier. So, hier habe ich das alte Brot. Das habe ich jetzt eingeweicht. Das ist jetzt in dem Fall Vollkorn-Chiabatta. Und daher kommen hier diese Stippen. Weil das Mehl ist eigentlich viel heller. Da denken viele, ist das Vollkornmehl Nee, das ist das alte Brot. So, pass auf. Also wir zeigen jetzt, wie wir den Vor Vorteig, Vorteig Vorteig, Vorteig, Das ist auch der erste Schritt, wenn du jetzt Focaccia machst. So fängst du an. Brot einweichen, schneiden. Brot einweichen, Kopf drauf, so wie es gezeigt haben. wenn okay. Okay. hier. Das ist jetzt für 500 Gramm Mehl. Ich habe 500 Gramm Mehl, weil diese Maschine, die greift ein Kilo Mehl. Ja. Das sind dann ungefähr so 1,8 Kilo Teig. Okay, und du hast da jetzt auch nicht ausgedrückt. Du hast es einfach jetzt so gemacht. Nee, nicht ausgerückt. Das Wasser lässt auch noch stehen, weil es gibt eigentlich kein genaues Rezept. Das kann variieren um 50 Milliliter. Ja. Da müsst ihr jetzt keine Angst haben. 50 Milliliter ja. ist nichts. Okay, das war nämlich meine Frage. Muss ja. man es immer ganz, ganz Nein. genau machen? Nein. Wenn du nee. beim Sternekoch Salz abgehst fürs Rinderfilet, bist du entlassen. <lacht> okay. Okay, ja, ist so. Also das war ein halbes Paket, jetzt hole ich ja. das da rein. Jetzt brauche ich den schlecht vorbereitet, Herr Gauss. Zucker. Also wie gesagt, du wiegst es dann ab, auf ein Kilo rechnest du 50 Gramm. Ja. Also, ich wiege es nicht ab. Du machst einfach so Pima Daum. Nee, nicht Pima Daum, das ist schon ziemlich genau. Du aber hast das im ich Gefühl. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Das ja, ist im Blut. Salz rechnet man immer 25 Gramm pro Kilo, also pro 100 Gramm, 2,5 Gramm. So, aber bei Vorteil, sonst bei Schiabatta oder so, darf kein Salz rein. Mhm. Bei Focaccia Vorteil muss Salz rein. Warum? Okay. Kann ich Sagen. So, dann nimmst du hier so einen Würfel Hefe, den kannst mhm. du kaufen, mhm. bei Onkel E oder Onkel R. Und wenn die so ist und so bricht, so wie Schiefer, dann ist sie frisch. Okay, geil. Also man rechnet so Faustformel bei vorzeit 100 Mehl, 60 Wasser. Also wenn zu 300 Milliliter ungefähr. Okay, genau. So, pass auf. hoch. Ungefähr 5 Minuten dazu knetet man ungefähr. ungefähr. So sieht der aus. Und dann sieht er so aus. Seht er das? Okay, den lässt du einfach stehen. So, nehmen mit Folie Kühlschrank. Okay. Kannst du aber auch, wenn du das denselben Tag noch machen willst und eben mhm. nicht über Nacht sechs Stunden. Warum soll man es überhaupt 24 Stunden? Das checke ich nicht. 24 Stunden ist einfach, dass einfach dann geiler ist, finde ich. Ja. Und bei 24 Stunden <lacht> nimmst du weniger Hefe. Den Vorteig stellen wir jetzt kalt mit Folie und dann nehmen wir den Vorteig und machen da den Teig. Und da geht es dann weiter, ne? So. Ohne jetzt, dass man den Vorteig so lange gehen lassen muss. Wie lange braucht man, um dieses Rezept zu Hause. Zwei Stunden. Zwei Stunden. Effektive Arbeitszeit 15 Minuten und dann kannst du äh, grillen oder weiß der Geil. Mm. Ja, ich finde es schön, Leute, muss ich sagen, dass der Jochen das so macht. Ich schalte beim Backen immer dran und hier ein Milligramm, genau hier das. Aber Jochen einfach so, so und das passt und das Bock. Sag mal meter halt, ja. wie ich mal das was muss ich denn sagen, gehen nach Hause. Ja, ja, geh nach Hause. <lacht> so, und das ist jetzt der Vorteil. Da ist, wie gesagt, auch blablabla drin, da ja. machen wir jetzt das andere Mehl rein genauso viel Mehl wie wir vorher angemacht haben, sprich 500 Gramm, mhm. weil wir 500 Gramm drin haben, Aha. Hälfte Mehl als Vorteil, dann Aha. den nächsten Tag oder nach sechs Stunden. Nur ich habe gestern vorbereitet, dass wir das sehen können, weil wir ja nicht drei Tage zusammen bleiben. <lacht> oder doch? <lacht> <lacht> Ach, Mehl. Ich habe ich genug da. Hast du auch Schweinefleisch mit Das Ist da drin. <lacht> so und jetzt macht man das da drauf. Man, kann man natürlich abwiegen auch, aber es ist ein halbes, ist ein halbes Fett. Jetzt haben wir das Mehl drin. Jetzt müssen wir das Olivenöl noch reinmachen. Dann machen wir 100 Milliliter pro, also müssen da jetzt 100 Milliliter rein pro Kilo mhm. Mehl. Das, ist, oh, das ist der Brot hier. Das ist dein Brot. Das ist das und das ist mein Lieblingsbrot. Gerzenbrot. Gerster, Gerster. Das ist das Einzige, was Hannover hat. Ne? Oh, und zweite Fußball, Bundesliga und nur ein ja. fehlt wie Hamburg. Ne? So, jetzt machen wir Salz noch mal rein. Wie gesagt, da rechnet man eben 500 Gramm, auch wieder 10 Gramm Salz. Das mhm. sind 10 Gramm. Ne? So, Zucker auch wieder. Nicht mehr 50 Gramm, sondern auch nur 10 Gramm. Auch nur 10 Gramm auf 500 Gramm Metern. jetzt machen wir erstmal kein Wasser rein hast du gerade nochmal Hefe reingeworfen ganz ja machen? nur dass wir die Zeit verkürzen wie lange würden wir jetzt warten müssen, wenn man es nicht reinmacht? Äh, dann müssen du ungefähr vier Stunden warten. Äh. Und wenn du es jetzt reinmachst, dann ist das in zwei Stunden los. Okay. Was dann? Der Kitchen ist scheiße, müssen wir leider sagen. Scheiße sagst du, ja? Also jetzt ist richtig scheiße. hätte ihr mal Kooperation klar machen sollen, Leute. Und Jetzt lasse ich das drin im Video. Ja. <lacht> Tag an richtig. Kitchen Aid, gute Arbeit. Ja, gute Arbeit, Kitchen. Jetzt löst sich das auch wieder schön vom Kesselrand, siehst du das? Dann merkst du es fertig. Das ist fertig. Das ist dieses kleber muss man ausknicken, bei Roggen langsam. Bei Weizen schnell. So. Man kann Mehl oder Oliven lassen. Ja. Ne? Bei Mehl kann es dann sein, wenn du so ein bisschen Fusch bist, dass du dann da Mehlnester drin hast. Und das will man nicht. Also man kann einmal Öl nehmen, dann klebt es nicht. Ne? So? Ja, ja. Pass auf, jetzt zeige ich dass man das andere mit Mehl, wie man das dann macht. So ne? So und das nennt man Rundstoßen. So, da macht man das so habe ich hier zwei Formen, das ist natürlich viel zu viel Teig, ne? ja, ja. da rechnet man hier für so eine Form 500 Gramm und hier würde ich 250. Ja. Wenn die zu flach sind, ist scheiße. Teilen wir das mal so ab, machen wir das für das ne? und das für das so. Ne? Mhm. Wenn man jetzt noch mehr Teig hat, dann kannst du auch Brötchen machen. Jetzt reichen wir das jetzt mit Öl aus, mit dem selben ja, ja. Öl, weil ich das andere auch damit es nachher nicht klebt. So. Ja. Das muss jetzt eine Viertelstunde liegen, damit es entspannt und dann fangen wir an auszuräumen. Ah, okay. So, fertig. Fertig, ne? also das Ding, egal, wenn das hier mal so ein bisschen... Nein, ist. scheiß drauf. Naja gut, hast du nicht schon recht, ne? <lacht> hast du <denn> leider recht. <lacht> es soll eigentlich so sein, dass keine Luft rein kommt. Okay, gut, jetzt, das heißt jetzt volle Stunde warten. Aber wie gesagt, so fest muss das sein. Nur, dass es weiß. Wenn das jetzt zu weicher ist, ne? ja. dann kann es zusammenfallen und dann ist es in der Mitte hohl, weil wir haben ja kein Pülberchen. Du kannst natürlich auch Backmittel reinmachen. Ja, okay. Aber wir wollen es nicht reinmachen, weil ja. es scheiße ist. Okay. So. Betty, ja. da bist du. Betty in die kommt Garten. gerade aus der Wäscheküche. Ja. Das ist Betty früher und äh, Jochen, den sieht man nicht, der hat da hinten gegeiert auf Bettys Hintern damals. He? Das <lacht> bin ich da rechts daneben. Das bist echt du? Ja, ja. Da war es noch nicht so durchtrieben und verdorben. Ne? Aber richtig. Da war erst die schlimme Zeit. Aber ne? richtig. Ja, und mega haus. Guckt euch das an: 600 Quadratmeter? Ja, Grundstück, aber Grundfläche ja. ne? 600. Nee, nee, guckt euch mal das an hier. Jochi, Jochi, Jochi. Alter. Das mache ich erst wieder rein, wenn Betty in der Rea yeah. <lacht> Und da geht's auch noch. Was ist denn hier los? Jochus, ja. Da sauna unten, oder? So. Jochus lebt wie ein König. Doch. Bei noch hier in der Sauna ist aber alles da. Alles gebaut, worden, wir die Energiekosten bei Null waren. Ja. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier irgendwas anmache, flackert im ganzen Ort das Licht. Das ist so, ja. Sieben Scheine hat er nachgezahlt letztes Mal. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> so, jetzt ich nehme mal einen rein, Achmed ja. und ich. Achmed willst du? Boah, weiß ich nicht hier. Du okay. musst doch fahren. Ja. Ja, du sollst ja die bis, ganze Kulle einfach ja. Wenn ich trinke, dann gleich richtig, weißt du? Wir hat, ja, noch, hat noch, noch mehr. Spaß. Das ist alkoholfrei. Und vegan, ne Jochen? Das das ist vegan ist alkoholfrei. Das ist auf Denkelbasis. Du musst das hier dann auf der Naht so lang und dann geht das ab. Kannst Was? du mit dem Schwert machen. Du kannst es aber auch mit dem Glas. Boah, perfekt. Pack dir das Das ist <schon lacht> geil, aber sonst geht das wirklich mit dem Glas, ne? Geht das geht echt, ne? Oh, Bundespräsident, muss sagst. Nee, ehrlich jetzt? Nein, da geh ich nicht ran, <lacht> ran Nein, bitte. bitte! Geh einfach ran! Champagner, Jorn! <lacht> <lacht> Champagner, Jochen, er ist der Hättest heftigste. Vor allen Dingen, Champagner niemals in Champagnergläsern trinken. Warum nicht? Weil den man nachschenken muss. Weißt du, warum ich nämlich die Pullen abhaue und nicht so aufmache? Damit es dann hier nämlich reinpasst. Das macht Das ist Jochen. nämlich sehr gut. Das hat alles hier Struktur und <lacht> Sinn, was der Jochen macht. Sag mal, Betty, wie hältst du das mit dem Typen aus? Seien wir ehrlich. Gut. Ja ja? ja, ja. Ich bin immer diejenige, wenn er nach Hause kommt, die ihn runterfährt. Kennt ihr euch jetzt auch ein paar Tage, ne? Oh, ja. Ja, okay. Aber schön zu sehen, dass auch sowas wie eine Ehe noch funktionieren kann, ne? Nicht nur am Ende. Hast gehört, Schatz, zu Hause? <lacht> <lacht> also Jochen, wir müssen jetzt wieder aufgreifen. Wie lange haben wir jetzt gewartet? Eine Stunde, würde ich sagen, ne? Eine Stunde haben wir gewartet. Ja. Jetzt dauert es nochmal 30 Minuten. Machst du einfach so lang, guck. Haus äh. Haust rein, drückst ihn da rein. Siehst, du? Bisschen gleichmäßig. Und jetzt müssen wir warten. Jetzt können wir schon mal die anderen vorbereiten und machen und zwar okay. Knoblauchwurst drauf. Das habe ich mir vom Alter geklaut. Okay. So, das ist frischer Knoblauch. So, und jetzt pass auf, das ist jetzt wichtig. Knoblauch, Frischhaltungsmittel Nummer eins, ist mhm. immer Salz, Hering, etc. So, jetzt machst du das rein. Ja, so, und dann verreibst du das so. So, jetzt machen wir mal hier ein bisschen Olivenöl drauf. So, jetzt kommt hier der Knoblauch drauf. Das mache ich jetzt nur drauf, dass ich das hier in den Gärschrank reinmachen kann. Der jetzt der Ofen ja. funktioniert jetzt als Gärschrank. Aber dann bei 40 Grad, ne? Damit es schneller geht. Gut. <lacht> jetzt kommt das da rein. Jetzt warten wir ungefähr eine halbe Stunde und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Geil, geil. Also eben noch mal letzten Schritt. Da habt wir gesehen, einfach ordentlich Ölschuss drauf mit dem Knoblauch vermischen, ein bisschen einreiben und gut ist. will ich als erstes selber nachmachen dass du, ich Ja, das halt. ja das geht's. Echt gut. gut, dann warten wir jetzt einfach erstmal. Ne? Jetzt wird Jochens Brot hier getestet. Einfach das Brot mit Butter. Echt wirklich, danke dir. Ich nehme eine, eine lang schon, Betty. Danke. Geil! Ich nehme auch eine. Nur 8 vier. Ja, mhm. mhm. mhm. Dankeschön, vielen Dank. Also dieses das Brot ist echt einfach ein Traum, Leute. Was ist hier los? Jetzt geht's weiter hier. Wir haben wie lange jetzt... Oh. Guck mal! Oh, guck mal, wie weich das aussieht hier, Leute. Ja, könntest du jetzt reinstecken? Das ist wie eine Wolke, hier. Eh. So, jetzt mache ich den Ofen heiß hier, volle Pulle. Knoblauch drauf. Olivenöl nochmal. Einfach ordentliche Ladung Olivenöl, Leute, ordentliche Ladung. So, und jetzt <lacht> kann man entweder eine Gabel nehmen und macht so, damit es zusammenfällt. Dann geht das Öl da in die Löcher. Jetzt kann man entweder frischen Rosmarin nehmen, den müsste ich dann aber schneiden und so einen Scheiß. Aber ich habe hier so eine Geheimwaffe Das ist ein Da ist Majoran drin, da ist Rosmarin drin, da ist Kümmel drin. Und dann? Da kann man jetzt auch... Guck <lacht> Das jetzt warten so wir noch mal bis heiß Wie genau. viel Grad Jochen? So heiß wie es geht. Also ich habe jetzt 220. Und dann kommt er nur noch eine Viertelstunde rein, glaube ich, ne? Ja, ne, man sollte das so abmessen, so die Temperatur, dass es nicht länger wie 15 Minuten ist, mhm. weil das ist ein sogenanntes Flachgebäck. Zum Beispiel Baukuchenbecken bei nur 10 Sekunden oder 15 mhm. Sekunden, weil das sonst austrocknet. So, wir müssen jetzt warten, dann haben wir es drin. Mega gespannt, wie schmeckt. Jochen sagte eben auch, er hat nicht einmal probiert. Alles einfach aus dem Kopf raus. Gucken wir gleich, wie das aussieht natürlich und ob das, ob das auch schmeckt. Du was oben ist heiß, jetzt hauen wir das erstmal rein, weil wir ja zwei haben, um zu sehen, ob die Temperatur stimmt. Wann haben wir denn eingestimmt? Sag mal, mach mal. 15 Minuten. haben wir jetzt. Aber vor dem ist so 15 Minuten muss her. ja. Los, ja, war <lacht> los. Oh! Ja, sieht gut aus, ne? Perfekt, oder? Das ist also gebackenes Feder? Keine Energieverschwendung, nächste Ritt! Film, Johann, gib B! Ja, ja. ja, ja. Noch Frank, geil! Und der Sohn von Jochen ist auch oh. gekommen. Jo, Julia, komm her, du Schweinepriester! Jede die holenische äh, Brötchen, Brot und alles, das gibt's doch nicht. 2019 haben wir uns mal in Hamburg getroffen, hat er mir gerade erzählt. Der war aber halb so groß. Ja, ja der war halb so groß. Genau wie der St. <lacht> da unten, der war, <lacht> der war auch noch halb so lang. Wie eine Wolke, ich schwöre es euch. Oben ganz kross, knackig. Geil! Mhm. Gut gemacht hast du das nicht ach, ach, ach, ach, ach. Gut gemacht. <lacht> Kannst du komplett wirklich. Hat sich einen Namen gemacht. Bäcker für den Bundespräsidenten. Nein. Das ist der Shit. Macht das zu Hause nach. Ich schwöre es euch, das ist zu kalt. Aber dass das so gut wird, das wusste ich nicht. ne? Das ist jetzt zufällig. Ich muss wieder eine Kirche antreten. Wie das knackt von außen. Das ist geil, ne? Guck mal an. Hier, ich drück mal nochmal drauf. <lacht> das ist so fluffig und gleichzeitig noch so matschig irgendwie. Ganz verrücktes Gefühl im Mund. Das ist das ganze Öl da drin auch. Nein, das ist mein Nicht die heftig. 15 Liter Öl. <lacht> Ohne Scheiße schmeckt so heftig. Achmed, ja. hast du schon probiert? Nein. Hau dir mal Mach rein. Mal. Das ist mir eine Ehre. Beine. Nein! Na ja, bist du jetzt zufrieden? Sehr, sehr ja, gerne. Ne? Ja, gern. Es gibt neun, drei Sterne Läden in Deutschland ja. und fünf davon kriegen ihre Backwaren vom Jochen. Da sieht man mal, was der auf dem Kasten hat. Er ist der Beste. Vielleicht der Beste der Welt. Die vier zahlen, nicht die anderen. <lacht> <lacht> Nicht Nein, genug, nicht genug. Jochen, ja. danke für das Rezept. Dir. Wenn ihr Bock habt, noch mal ein Rezept mit Jochen, irgendwas ja. noch. Keine Ahnung, schreibt irgendwas, weil er kann alles backen. Cool Speck machen wir als nächstes, das ist geil. Wie auch immer Leute. Denkt dran, Daumen oben, ein Kommentar. Das Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bei Jochen in der neuen Bäckerei vorbeischauen in Hamburg. Lehmweg 53. Mhm. Einen schönen Tag an euch und...